Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf unserem YouTube Kanal. Heute möchten wir euch unsere neuesten Updates und Änderungen einmal näher vorstellen. Der Bewerbungsprozess im Bereich Building hat sich verändert. Das Vorbauen auf dem Vorbau-Server mit komischem Game Mode gehört jetzt der Vergangenheit an. Wie in jedem anderen Bereich bitten wir euch eine schriftliche Bewerbung zu erfassen. Diese sollte folgendes beinhalten. Deine E-Mail Adresse, deine Namen sowie dein Alter und mindestens drei Bilder von bisherigen Projekten. Außerdem setzen wir eine hohe geistige Reife voraus. Des Weiteren darfst du kein Teil eines anderen Minecraft Projektes sein. Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren findest du in den News die wir unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Einigen von euch ist eventuell bereits unser neuer Spielmodus MC GO aufgefallen. Kurz und knapp gesagt geht es in diesem Modus darum einzelne PvP und taktisch bezogene Spiele in bestimmten Zeiten zu bewältigen. Welcher Spieler oder welches Team am Ende am besten abgeschnitten hat, gewinnt die Runde. Eine Runde geht im Schnitt 5 Minuten lang. Danach wechselt der Modus. Welcher Modus als nächstes gespielt wird, kann während der Runde abgestimmt werden. Folgende Modi können derzeit gespielt werden: Deathmatch, Team Deathmatch, Hitman, Capture the Flag, Schrottmeister, Kill Confirmed, Gun Game, Knock FFA, Build FFA, My Knight und Rage Mode. Wenn ihr im Forum auf euren Avatar klickt, könnt ihr seit neuestem unter dem Punkt Minecraft-Verifizierung euch im Forum mit eurem Minecraft-Account verifizieren. Gebt dafür auf den Server den Befehl slash forum ein und gebt danach euren Spielernamen und Verifizierungscode in die dafür vorgesehenen Felder ein. Verifizierte Accounts erhalten einen grünen Haken und wenn man den Mauszeiger an diesem Haken schiebt, sieht man auch den Minecraft-Namen des Accounts. Ab sofort könnt ihr Join-me-Tokens in unseren Treasure-Chests gewinnen. Mit slash JM Tokens könnt ihr einsehen, wie viele Tokens ihr besitzt. Einsetzen könnt ihr die mit Slash Join Me. Außerdem werden ab jetzt jeden Monat auf unserem City Build Mond die Farmwelten resettet. Bei positivem Feedback werden wir dieses Feature auch auf Erde einfügen. Zu guter Letzt möchte ich noch bekannt geben, dass wir derzeit einen bis zu minus 60% Sale im Shop haben.